Sugata Mitra hat ein fantastisches Experiment gezeigt in, in, in Indien, als er die sogenannte Cloud Nanny erfunden hat. Das waren 200 Damen, die er über äh, äh, Skype-Technologie zugänglich gemacht hat, verschiedenen Kindern in verschiedensten Schulen, in verschiedensten Gesellschaftsformen der Welt, also entwickelte äh, äh, Ökonomien und unterentwickelte Ökonomien. Was passierte war, dass die Kinder, die den Zugang hatten über Skype zu genau diesen cloud Nannies, die nichts anderes getan haben, als die Kinder dabei zu ermutigen, sich nochmal ähm, die, äh, der Aufgabe zu stellen, nochmal zu erklären, was sie jetzt gerade gelernt haben, also ganz inhaltsfrei, äh, war, war zu erkennen, dass 25 Prozent schnellerer Lernerfolg da war, als bei den Kindern, die das nicht haben. Dort ist eine einfache Technik genutzt worden, um Zutrauen, Ermutigung zu erzeugen, die wir in der heutigen Welt manchmal bei all der vielen Technik erstens vergessen und zweitens ungenutzt lassen. Zu was? Es wäre doch fantastisch, wenn wir Technologie genau in solchen einfachen Formen und durchaus sehr viel komplexeren Formen dazu nutzen würden, nicht zu vergessen, dass es nicht eine rein logisch-intellektuelle Leistung ist, sondern dass wir als Menschen aus mehr bestehen. Und dafür, glaube ich, haben wir in Deutschland sehr viele ähm, Fähigkeiten, das auch in Technik zu übersetzen in eine Plattform, die wir dann nutzen. Da, glaube ich, ähm, da versäumen wir hier noch ein bisschen was, zu sehen, was da draußen in dieser Welt los ist. Und wir denken, wir müssen erst alles fertig haben und dann können wir mal irgendwie anfangen. Statt, dieser Mitra, wenn Sie wüssten, wie der angefangen hat, der, der wusste nicht, wo er zehn Jahre später stehen wird. Der hatte eine Softwarebude in, einem, äh, in, in äh, äh, Mumbai und hat sich gefragt, äh, warum, er, warum bestimmte Leute aus seinem Team immer wieder bestimmte Probleme hatten. Und dann ist er, dann ist er mal rumgezogen in die Schulen, direkt in Slam Slum um die Ecke und fing halt an, darüber nachzudenken. Der war Unternehmer, ähm, sicher ein gebildeter Unternehmer, ja, aber äh, nach und nach hat er verstanden, wo, äh, wo vielleicht die, die Wurzeln der Probleme sind. Kam übrigens zu dem Schluss, dass die Lehrperson und deren Motivation 80 Prozent für den Lernerfolg ähm, relevant sind ähm, im, im Vergleich zu den 20 restlichen. So, und dann, dann fing er an, sich zu fragen, wie kann ich denn diese 80 Prozent irgendwo anders hinbringen, weil in die ganz schlimmen Gebiete, in Indien oder wo auch, oder auch, gibt es ja in Deutschland auch, da will ja dann kein Lehrer hin. Also wird es ja nur noch schlimmer. Also erst recht kein Guter. Ähm, was mache ich also? Und dann fing er an, zu überlegen, wie er seine, sein Technikverständnis nutzt, pädagogische Prinzipien ähm, zur Wirklichkeit kommen zu lassen.